Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute geht es mal darum. Ich habe mir nämlich jetzt zwei neue YouTube-Kanäle erstellt, ähm, weil ihr wisst, ich mal halt den Filmkanal und mit dem bin ich immer noch nicht so ganz so zufrieden. Ich habe ich hab mir vorgestellt, dass es ein bisschen besser laufen würde. Was ja auch läuft. Er läuft sehr gut. Kann ich euch zeigen, wie viele Dormierungen und Aufrufe das und zack, letzte und Video hat? Und ich habe mich Kam doppelt seit fast drei Wochen. Ja. Keine Videos. Okay, drauf. Drauf. Das war das letzte Video, wie gesagt, was ich jetzt hochgeladen habe und das wird nicht das letzte Video sein, weil es wird nochmal ein Statement-Video kommen. Nächstes Jahr wird es nochmal ein Statement-Video hier drauf geben. Ich werde den YouTube-Kanal nicht mehr weitermachen, Leute. Kann ich kann euch schon mal jetzt sagen, ich habe halt jetzt den Revite me kanal und da wird es jetzt auch weitergehen, jetzt die nächsten Jahre oder in den nächsten Wochen. Wer weiß, wie lange ich den dann wieder mache und wie lange ich dann wieder inaktiv werde, weil bei dem bin ich auch echt schon sehr lange inaktiv gewesen. Ich meine, ich mache diesen Kanal jetzt seit... Ich hab den seit zwei Jahren und dann kam mal auch wieder ein Video hier, das hier, ich, ich habe noch Videos, Ach, scheiß auf die habe ich runtergenommen, aber ja, na, vielleicht kommt mir schon mal sie mal an, im Livestream. Ihr seht, der YouTube-Kanal läuft eigentlich echt nicht schlecht, kann ich euch sagen. 150 Aufrufe, die Setup-Tour, mit ach, 77 Dom nach fragen. oben vor einem Jahr, Leute. FNAF Ultimate Custom oh. Dafür, dass ich den YouTube-Kanal seit zwei Monaten ma wieder mache, läuft's eigentlich recht gut, Leute, aber irgendwann ist... End jedes Mal endet jede Sache irgendwann mal, wisst ihr? Ich meine, wo ist das letzte Video? Ich, wir können uns mal das letzte Video anschauen. 63 Daumen nach oben. Ah, wie gesagt, ich habe mal zwei neue YouTube-Kanäle erstellt, die sind übrigens auch in, oben in der Infobox verlinkt. Ja, was haben wir hier? Ach, den, wie weit nie Vlog-Kanal, den werde ich. Ähm, das wird einfach Random sein. Wenn ich irgendwo bin, worauf ich übelst Bock habe zu vloggen, wird es einen Vlog geben. Könnt ihr euch freuen, manchmal kommen, also kann sein, dass es da jetzt ein halbes Jahr keine Videos kommen, ne? aber ich versuch's ein bisschen mehr zu vloggen, weil ich, Gaming-Videos, ja, das ist halt mein Hauptkanal, da wird's jetzt Gaming geben, sonstigen Scheiß, Leute, hier könnt ihr euch alles anschauen, hier es, wie gesagt, hier wird jetzt, hier wird's jetzt oh Gott, endgültig weitergehen. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, weil das ist jetzt, wie gesagt, mein neuer YouTube-Kanal, jetzt wisst ihr Bescheid. Der WeWideMe-Vlog-Kanal, -We -We -We -We -We da wird einfach Random Cam was geben und der me kanal ja, mein sozusagen Hauptkanal, Leute. Irgendwie das Banner, ich habe da ein bisschen verschissen. Ähm, ja. <lacht> Geil, ne? Wirklich, ähm, ja, da wird es jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr was geben. Das ist mein erfolgreichstes Video, ich euch mein erfolgreichstes Video auf YouTube. Das erfolgreichste Video war eigentlich das mit 600 Daumen nach oben. Das war eigentlich das erfolgreichste. Das Video hat leider gegen die YouTube-Richtlinie verstoßen, weil ich Musik verwendet habe, die leider nicht zugelassen war. Also, also, die GEMA. Also, die GEMA, ne? Also, ja. Mhm. ja jetzt wisst ihr Bescheid, was los ist. Könnt ihr da gerne mal reinschauen. Wie gesagt, das war es eigentlich. jetzt das, das Ende von diesem Film kanal Damit werde ich sagen, ciao, ciao!